Naja, die, die Digitalität ist ja schon längst angekommen bei allen Menschen, nicht nur bei den Jugendlichen. Also ich finde es immer sehr lustig, auch bei Erwachsenen, die dann Leute sagen, naja, na, eine E-Mail ist ja nicht so richtig digital und eigentlich sind wir all in, mit allen Dingen, die wir tun, schon voll in der Digitalität drin. Und wenn ich dann gucke, was Jugendliche machen, was deren Lebenswelt ist, ist es natürlich viel noch viel digitaler. Das heißt, die haben natürlich ihr Smartphone, auf dem sie, sie schreiben sich Sachen per Messenger, sie sind aber oft auch in Games, in, in Sprachchats oder in, auch in Discord, in anderen Kanälen und das gehört, das ist der Ort, wo sie sich eigentlich austauschen, das ist eigentlich ein, ihr, ihr Raum, das ist ein, ein weiterer Raum, den wir ernst nehmen müssen für Jugendarbeit. Und den müssen wir in der Jugendarbeit auch irgendwie bespielen. Wir können nicht so tun, als gäbe es diesen Raum nicht. Das ist zum einen wichtig, weil in diesen Räumen ja Kommunikation passiert und, und wir brauchen da auch ein Digital Streetwork in diesen Räumen. Wir können auch Bildungsprozesse dort organisieren und das ist aber auch wichtig, weil wir natürlich über diese Räume reflektieren können müssen und dazu müssen wir sie auch können und dazu müssen Jugendliche uns da auch als Partner ernst nehmen.